Wir sind zurück in Deutschland. Ja, auf der einen Seite leider. Weil der Urlaub war wirklich wunderschön. Aber alles hat halt nun mal ein Ende. Wir fahren auch gerne wieder zurück und gerne wieder weg. Ja. Und äh, wir haben jetzt hier, äh, wir wollen uns die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit euch teilen. Und das machen wir gleich nach dem Intro geht's los. Ja, also, wenn es interessiert, der soll dranbleiben. Also wir haben unseren Bericht, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, wie es sich gehört, in vier Teile äh, aufgegliedert. Falls jemand etwas nicht interessiert, kann er ein wenig vorspulen. Das Erste sind die Vorbereitungen, die wir getroffen haben. Das Zweite ist Übernachtung, Pferd und Entsorgung. Das Dritte ist dann die Bekleidung durch die Community, wie wir sie empfunden haben. Und das Vierte ist dann unsere Reiseerfahrung. Ja. Und fangen wir gleich an, damit es nicht zu lange wird. Ja. Vorbereitungen. Also als erstes haben wir uns natürlich vorbereitet, was wir, was für eine, das heißt eigentlich die Ossi mehr, ja? Ja, also ich habe natürlich schon ein bisschen geschaut, was wollen wir denn überhaupt in Norwegen machen. Also Priorität hatte natürlich für uns das Nordkap, ist ganz klar. Aber wir wollten ja nicht von A nach B fahren, sondern schon ein bisschen was sehen. Also klar, haben wir uns da ein bisschen vorbereitet, den Streckeverlauf. Aber mit Ungefähr, der genau. Ja. Denn wir sind da ja auch ziemlich spontan und haben dann das eine oder andere natürlich... Umgeändert. Ja. Aber so eine kleine Richtlinie brauchte man schon. Das einzige Muss, was wir dabei gehabt haben, war eigentlich mehr oder weniger das, also das Nordkap. Ja. Und dann irgendwann kam das Südkap dazu. Genau. Und der Rest hat sich dann alles so ergeben, da hätten wir auch auslassen können. Mhm. Aber das hat uns eigentlich gut auf dem Weg gelegen, deswegen sind wir da durch. Lofoten haben wir ins Auge gefasst, aber war auch nicht zwingend vorgesehen. Nein, alles, was wir uns angeschaut haben, war nicht zwingend vorgesehen. Bis aufs Nordkap. Ja, das war der Hauptgrund, warum wir überhaupt nach Norwegen gefahren sind. Ja, genau. sondern die weiteren Vorbereitungen, äh, was unbedingt wichtig ist. Also, man kommt auch ohne, ohne Mautbox äh, und ohne Einzahlungen nach Norwegen. Allerdings wird es dann ziemlich teuer, denn äh, ihr müsst wissen, es gibt hier äh, Mautstationen und man muss immer wieder, auch wenn man die Hauptstraße fährt, immer wieder Fern benutzen, weil es da keine Brücken gibt. Und da haben wir uns eine ProBits zugelegt und wir haben bei autobusferry.no einen gewissen Betrag einbezahlt. Und das funktioniert dann funktionieren, entweder durch die Mauterkennung, durch die ProBits ja. oder durch Kennzeichenkennung. Und dann wird es automatisch abgebucht. Bei autoferry.no wird es automatisch abgebucht von dem Betrag, den man einbezahlt hat. Und bei der ProBits wird man dann über die Kreditkarte oder wie man es auch immer eingegeben hat, belastet wie man das beantragt und wie man das reinstellt. Das ist einerseits kompliziert, andererseits <lacht> ist es wieder nicht so kompliziert. Es gibt da schon drei äh, YouTube-Kanäle, die da mindestens drei die, also, die ja, Videos genau, drüber das, gemacht haben. Das sind die Kanäle, wo wir die Informationen halt ja, herbekommen haben. Das ist der Masse und der von Stefan, Stefan von, Kreuz. von Kreuzfahrtkämpfer. Das ist der Kai von Treffel Camping Living. Ja. Und vor allen Dingen, also da haben wir dann auch die gesamte Anleitung herbekommen, wie man Propiz und Autobus einstellt, detailliert. Das ist Leni und Toni, dafür herzlichen Dank, ja. denn wir haben uns genau nach deren Anweisungen gerichtet. Und haben dann das so beantragt und es hat wunderbar funktioniert. Ja, nochmal Dankeschön an euch, ja. dass ihr euch auch die Mühe gemacht habt, weil es war ja schon das ein Aufwand, das hier alles ganz genau zu erklären und, und zu zeigen. Und, und so aufzubröseln. Ja, ja genau. Was man dazu sagen muss, ist, wenn man bei Autobus einzahlt, die wollten eigentlich mit Kronen, mit norwegische Kronen. Das sollte man nicht machen. Man sollte mit Euro überweisen. Wir haben wir auch so gemacht. Dann kommt nur eine kleine Umrechnungsgebühr. Ansonsten kommt nur zur Auslandsüberweisung außerhalb des Schengen-Raums, mhm. eben, also auch dem äh, äh, Bankensystem. Und das wird dann relativ teuer sonst. Aber man, es geht auch zu überweisen in geht Euro. Mhm. So, dann zur Fähreüberfahrt. Wir sind von Christian Sand mit der Fjordline. Das ist die Schnellfähre. Zweieinhalb Stunden normalerweise. Mhm sind wir zweimal gefahren, wir haben vorher nichts gebucht, allerdings fahren wir im September. Ja, genau, in der Hochsaison, da sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Oder man muss halt vielleicht länger warten, bis ein Platz auf der Fähre ist. Ja, aber das kann hm. dann unter Umständen äh, teilweise fahren die Fähre nur zweimal am Tag. also... Ja, jetzt im, um die Jahreszeit, im Sommer vielleicht mehr. Gut, vielleicht also mehr, ja. ich weiß also es nicht. das ist vielleicht ratsam euch da vorher kundig zu machen, zu welcher Jahreszeit ihr fahren möchtet und dann euch kundig machen, ist es nötig, die Fähre zu buchen oder nicht. Ja, das Gleiche mhm. gilt auch übrigens dann für die Lofotenfähre. Da haben wir auch nicht gebucht und sind auch problemlos mitgekommen. Mhm. Aber das ist natürlich zur Hauptsaison unter Umständen anders. So, dann zur Maut. Äh, Schweden ist ja komplett mautfrei, aber fähren, Straßentunnel und Innenstädte sind in Norwegen grundsätzlich mautpflichtig, da kommt dann eine Tafel auf der Seite, Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen zahlen so und so viel Euro und Fahrzeuge unter dreieinhalb Tonnen zahlen so und so viel Euro oder norwegische Kronen und, golden, ja. und es wird dann automatisch abgebucht und wie gesagt, wenn ihr keine Einzahlung gemacht habt bei Autopass ferry oder, bei, oder keine Probits habt, dann bekommt ihr immer den höchsten Tarif und das kriegt ihr dann wahrscheinlich Berechnung Rechnung zugeschickt und wird dann etwas entsprechend teurer, also das lohnt sich durchaus, da sich vorzubereiten. Bargeld. Also wir waren ja über fünf Wochen in Norwegen, äh Finnland und Schweden noch. Und wir haben kein einzige Krone, kein Euro, null an Bargeld gebraucht. Also wir da sind... ist Kartezahlung... Überhaupt kein Thema. Auch für Kleinstbeträge? Ja genau, beim Bäcker. Wir kaufen unser Brot ja vorwiegend bei Bäckerei, in Bäckerei und also nur wegen ein paar Euro ohne äh, Karte. Kein Problem und das, äh, die Eurokarte hat eigentlich fast überall funktioniert. Also sonst halt die Kreditkarte, aber mit der Eurokarte kommt man problemlos durch. Wir sind eine der wenigen, die ohne Bargeld rüber gegangen sind und mit zehn norwegische Kronen zurückgekommen sind. Jo, ich zeige euch mal was. Wo habe ich sie denn hier? Ja. Da <lacht> habe ich gefunden ja. in Norwegen. Und zwar, äh, da waren wir am, an, an, an dem Tor nach, ja. Nor äh, nach Nordnorwegen. Das Bild kann man ja mal einblenden, wo wir da waren. Jo. Da hat es so schön geglitzert auf dem Weg. Musste ich natürlich aufheben. Und jetzt haben wir hier zehn norwegische Krone. Dann zur Einreise, also es gibt ja Zollbestimmungen, wir haben uns da streng dran gehalten und bei der Einreise wurden wir nur locker kontrolliert. Wie ja, wir wir wurden Sch überhaupt nicht kontrolliert, da stand ein <lacht> Zöllner und der hat alle durchgeguckt, also ihr habt nichts ja. gesehen, da war keine Kontrolle. Wie in der Schweiz, ich sag ja. Ja, da steht halt auch nicht so, immer ja. aber auf, öfters ein Zöllner der... Durchwinkt. Äh, Schweden, Finnland wurde gar nichts kontrolliert und mhm. auf Rückweg wurde man auch nicht kontrolliert. Da stand, stand nicht einmal mehr Zellen rum. Ja, ja also in, auf der dänischen Seite war das ja dann. Ja, ja. Mhm. Aber, aber auch in Finnland, Schweden stand auch nichts rum. Ja. Nein, stand niemand rum. Ja. Nicht nichts. <lacht> war niemand zu sehen. Auf jeden Fall niemand zu sehen. So, das ist jetzt, jetzt diese Erfahrungen zur Vorbereitung. Okay. So, und jetzt machen wir die Erfahrungen Übernachtung, Ver- und Entsorgung und Tipps haben wir als zweiten Punkt. Also die Fähr- und Entsorgung auf der ganzen Strecke, auch in Schweden, ist wunderbar geregelt. Es gibt keine Probleme. Wir haben für Fähr- und Entsorgung keinen Cent ausgegeben. Nein, sogar das Wasser war da kostenlos. Und ja. also das ist, finde ich, gar nicht schlecht, Also das ja. ist echt super. Man braucht keinerlei äh, Campingplätze anfahren für Fähr- oder Entsorgung. Ja. Es gibt so viele, ähm, wie, wie nennt man denn, die Entsorgungsstationen auf der normalen Strecke, ganz normaler ja. Straßenstrecke. Das ist richtig eine richtig tolle Sache. Wir haben über park von Eid, haben night das uns anzeigen lassen und dann waren endlich immer wieder auf der Strecke gelegen und da haben wir dann kurz gehalten. Wenn es mal einige nicht gibt, dann kann man auch Campingplätze anfahren, die sind dann allerdings gebührenpflichtig, die Ferrundentsorgung. Ja, auch. bei dem einen, wo wir dann mal hingefahren sind, ja, weil der, wir gedacht haben, der wir Der wollte äh, 100 fünf, Kronen, 10 Euro, wollte dafür haben. Ja, also das ist 100. dann eigentlich im Verhältnis, wenn sonst überall alles kostenlos ist, ist das ein bisschen happig, finde ja, ich. Ja, und war ein bisschen umständlich, umständlich zu machen. Ja. Und, und ein paar Kilometer so, weiter waren dann halt kostenlose genau, offizielle... Genau, Da sind wir Elektro dann halt wieder weitergefahren. Dann zum Gras. LBG-Stationen gibt es einige. Da gibt es ja eine App von lbg.eu. Wir, wir haben einen Grasdank, muss ich dazu sagen. Ja. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Grasflaschen auffüllt. Also man kann sich auch nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass die LBG-Dankstellen... Äh, in Ordnung sind. Also wir waren bei Alta zum Beispiel, bevor wir zum Nordkap gekommen sind, da wollten wir LBG tanken. Da war auch eine LBG-Tankstelle, allerdings hing da ein Schild dran, vorübergehend geschlossen. Auf der Rückfahrt vom Nordkap habe ich gesagt, fahren wir da nochmal vorbei, vielleicht äh, haben sie jetzt wieder geöffnet. Stand immer noch ein Schild dran, aber da waren dann Leute da, die habe ich gefragt, die hat sich gesagt, die Pumpe ist kaputt von der Tank Zapfsäule. Ja, solche Sachen passieren natürlich. Gell? Ja, nachdem wir noch ziemlich leer waren, und zwei Gasflaschen dabei gehabt haben, habe ich die überprüfen lassen, ob die noch voll sind und eine hat, da waren noch vier Kilo drin von 11 und die hat sie mir dann die 7 Kilo eingefüllt noch. Und das hat dann 30 Euro gekostet. Das, also. das fand ich dann natürlich schon ein bisschen teuer, aber, aber so nehm, ist es halt. Ich nehme an, da ist ja die Servicegebühr ein bisschen dabei gewesen. Aber ist egal, also man bekommt was, aber man muss schon schauen und kalkulieren. In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, die vielen Wohnmobile, die da unterwegs waren und keinen Gastank haben, sondern nur zwei Flaschen. Wie kommt ihr zurecht? Vier, fünf Wochen in Norwegen oder lasst ihr alle eure Gasflaschen nachfüllen? In norwegen. also das wäre mal interessant wenn das äh, norwegen reisende erfahrene norwegen reisende in, die, in mhm. die infobox oder in, die, in äh, den kommentar reinschreiben würden so dann haben wir zum diesel da gibt es genügend Tankstelle. die preise sind in etwa wie bei uns äh, allerdings schwanken die in norwegen extrem ja ich habe bei uns auch so Ja, aber nicht um 40 cent innerhalb von ein paar kilometer mhm. also es schwankt, also sagen wir mal, 40 Cent wären mhm. den ganzen Urlaub eine gewesen, aber zwei, äh 220 Kronen bei der einen und ein paar Kilometer weiter, 240 Kronen bei der nächsten. Also, das war schon teilweise erhebliche Schwankungen. Mhm. So sind sie bei uns, meine, meine ich, ähm, nicht auf so kurze Distanzen. Dann freistehen ist überhaupt kein Problem. Wir waren eigentlich bis auf viermal. Das heißt, freigestanden waren wir bis auf dem Campingplatz immer, ja. aber dreimal waren wir gebührenpflichtig in Stavanger, in Bergen und in Christian mhm. Da waren wir auf normalen Parkplätzen gestanden, aber gebührenpflichtig. Ja. Mhm. Und einmal waren wir am Campingplatz, weil wir waschen mussten und ansonsten waren wir nur frei in der Natur gestanden. Die Plätze haben wir hauptsächlich über park von night gefunden oder wir haben uns selber Plätze gesucht. Ja. Und es war frei also kein, keine Probleme hat es da irgendwo nee. gegeben. Nein, nee, überhaupt nicht. Also dazu muss man jetzt auch noch sagen, dass wir nicht immer ganz alleine gestanden sind. Ja? Es waren auch andere Camper schon da und äh, sehr viele Norweger selber. Ja. Also da waren wir sowieso überrascht, ja? wie viele Norweger unterwegs sind. wusste gar nicht, dass Norwegen so ein Cam camperfreundliches Land landisch Ja. Äh, das war vor allen Dingen auch mitten im Wald, wenn wir gestanden sind. Mhm. Auf einmal kam, kam noch ein anderes Wohnmobil dazugefahren. Also da haben wir dann schon reingeschaut, weil wir dachten, da haben wir jetzt ganz unsere so Ruhe. Aber die haben wohl auch Park vorneigend genutzt. Ja. Und, und es waren also ganz vor allen Dingen in Schweden. Also wir sind teilweise ein Kilometer in den Wald reingefahren. Da wäre ich ohne, dass ich eine App gehabt hätte, nie reingefahren. Und dann hat uns in der Regel immer ein sehr schöner Stellplatz erwartet. Ja, das war echt toll. <lacht> wir hatten übrigens auch, das ist dann schon das nächste, der nächste Punkt, mit Mücken äh, überhaupt keine Probleme und zwar auch dann nicht, wenn es mal nicht geregnet hat. Denn wir haben ja dann in Schweden sehr viel Regen gehabt und wir haben immer wieder gelesen bei der, der Stellplatz-App, dass Leute gesagt haben, wir waren da gestanden und wir mussten gleich wieder wegfahren, weil so viele Mücken da waren. Also wir haben die ganze Reise so gut wie keine Mücke was Probleme heißt so gehabt. gut wie, wir hatten überhaupt keine überhaupt Mücke, nichts, ja. nix, aber wir waren ja im September, vielleicht ist da dann die Mückezeit schon, schon wieder vorbei. vorbei. Mhm. <lacht> da muss man noch eins dazu sagen, die Netzabdeckung, die ist also in Norwegen und in Schweden ganz hervorragend. Super, in der tiefsten Wildnis hat man da Netz gehabt, also da kann sich Deutschland wirklich mal ein Stück davon abschneiden. Wir also sind teilweise von der Hauptstraße, die ja auch schon ziemlich einsam gelegen hat, weil der Unterschied zwischen Städten ist teilweise ganz gravierend, also die Entfernung zwischen Städten. Und dann sind wir da irgendwo noch einen Kilometer ungefähr in den Wald reingefahren und hatten ein bestes Netz, dass wir sogar Videos hochgeladen haben. <lacht> ja. In Deutschland stehen wir manchmal auf Stellplätzen da ist überhaupt keine Netzabdigung. Ja, ja. Ja. Also das, die Deutschen sind schon ganz schön hinten Was das dann geht auf jeden Fall. <lacht> ja. Radarstationen gibt es in Schweden und gibt's in Norwegen. 80 Stundenkilometer dürfen wir fahren mit einem Wohnmobil über dreieinhalb Tonnen. Mhm und es wird immer auf Radarstationen aufmerksam gemacht. Da steht der Schild mit Kamera, also mit Symbol. Und dann kommt in 300, 500 oder einen Kilometer hinten dran, kommt dann tatsächlich eine Radarkamera. Also man wird darauf vorbereitet finde ich äußerst höflich, aber wir haben auch dreimal Polizisten am Straßenrand in Norwegen stehen sehen, mit so einer Radarkamera, mit einer mobilen, einmal sogar auf den Lofoten im Straßengraben, ja. ja. also man kann sich, man sollte sich immer an die Geschwindigkeit halten, ja. generell so und so, sonst kriegt, man Passiert mit seinen, ja. Ja, sonst kriegt man so und so mit seiner Frau Ärger, ja. <lacht> unnötige Geldverschwendung, genau. wenn ein Strafzettel kommt, und, ähm, aber das ist natürlich schön, wenn, wenn man da noch drauf hingewiesen wird. So, dann die Drohne in Schweden, also in Norwegen war es kein Problem. Normales Prozedere, die muss in Deutschland registriert sein und man sollte den A1, A3 Schein haben. Besser noch den A2, den habe ich ja. Mhm. Und dann muss die Drohne noch registriert sein, das muss ja in Deutschland auch. Dann kann man sie in Norwegen verwenden. In Schweden ist es problematisch, wenn man das auf YouTube veröffentlichen will, muss man wohl äh, hier vorher offizielle Genehmigung einholen, deswegen haben wir ganz darauf verzichtet. Abgesehen davon hat es uns so ziemlich viel geregnet, wie wir in Schweden waren. <lacht> so, das war jetzt der zweite Teil und dann kommen wir zum dritten Teil. Also was uns natürlich äh, sehr gefreut hat, wir haben immer versucht, sehr zeitnah unsere Videos reinzustellen. Da haben wir auch einmal gern am Abend ein bisschen länger gemacht, damit die Videos online gehen. Netz, was und so, kein Problem. Und die vielen Kommentare, die wir dazwischen bekommen haben und auch die Tipps, das war also ganz toll. Also wir genießen diese Community, äh, die wir auf unserem Kanal haben. Vielen, vielen Dank dafür, ja. auch für, für die treuen Begleiter alles. Ja, also, und für die vielen Daumen. Das ist immer ja. das Schönste für mich. Das freut mich immer ungemein. Äh, wir möchten was sagen zu den Kommentaren, die gesagt haben, rast doch nicht so durch und lasst euch ein bisschen mehr Zeit. Und warum macht ihr das nicht und jenes nicht? Ja, es ist halt so, jeder macht seinen Urlaub, wie er will. Und wir sind Reisende und keine Abgraser. Ja, also wir Nein, also Rasen durchgerast sind wir sowieso nicht. Da die Man darf da rast, ja. ja, die Höchstgeschwindigkeit ist ja eh nur 80 Kilometer. Aber es ist auch so, wir sind ja. Wir haben uns irgendwas überlegt, wo wir hinfahren, da das sind immer hingefahren, haben es uns angeschaut und sind weitergefahren. Man hätte natürlich auch noch mehr in diese Nationalparks aber wie ihr wisst ja, der Helle ist nicht gut zu Fuchs wo sollen wir dann hinfahren, um eine Wanderung zu machen, das geht halt einfach nicht. Also sind wir halt einfach ein bisschen weitergefahren. Außerdem haben wir dann auch ein Zeitfenster gehabt und wir wollten ja zum Nordkap und das war für uns die höchste Priorität und alles, was wir unterwegs so gemacht haben, das war einfach, ja, damit wir nicht von A nach B Durchrasen. Ja, äh, ihr müsst einfach wissen, jeder hat seine eigene Art und Weise zu reisen und wir haben eben unsere Art. Es gibt Leute, die fahren an einem Platz hin, da bleiben sie eine Woche oder vielleicht zwei Wochen und dann grasen sie A, B, C, D ab. Das machen wir nicht. Wir fahren hin, wir schauen uns ein bisschen was an und dann fahren wir weiter. Wir wollen reisen. Und auch auf den Lofoten, wieso seid ihr so schnell von den Lofoten runter? Ja, was sollen wir auf den Lofoten? Sollen wir uns an der Bucht hinstellen und drei Tage lang die Bucht genießen? Nein, das, das ist nicht unsere Art. Wir wollen auch keine Weißafari machen. Das haben wir schon in Vancouver Island gemacht. Wanderung fällt flach und mhm. wenn es regnet, also haben uns die Lofoten angeschaut, das war schön, das war interessant. Logisch, ist zu empfehlen, würde man auch jederzeit wieder machen. Ja. Uns hat es gut gefallen, aber, aber dann wir, sind wir, nicht durch, wir sind nicht durchgerast. Ja, wir wollen nicht weiter. Das kommt auch und manchmal im Video vielleicht so rüber. Aber wir, wir, wir filmen wir ja nicht jeden nicht Tag oder und nicht jede irgendwas, sondern mit unserem das Leben, ja. <lacht> ja, genau. Und dann meint vielleicht der ein oder andere, wir sind da durchgerast. Also, also das sind wir bei weitem nicht Ja, und wenn wir mal einen faulen Relax Nachmittag machen, lassen mal, kann, kann man dabei laufen? Und schon <lacht> gerade in die Video. Ja. So, dann hat es keinen Mut. Das wolltest du was sagen? Also ja, es, es, es kamen ja es kamen da manche Kommentare oder auch mir wurden auch angeschrieben. Ähm, wir seien mutig. Ich ich habe jetzt nicht so genau verstanden, warum wir mutig äh, waren. Also um nach Norwegen zu fahren, braucht man keinen Mut. Norwegen ist ein zivilisiertes Land, da braucht man wirklich keinen Mut dazu. Das Einzige ist vielleicht von der Strecke her, dass manche meinen, dass, dass, ja, dass es eine sehr weite Strecke ist. Okay. Ist es auch. Das ist es, das ist es. Aber man, äh, wir haben uns ja auch Zeit gelassen. Also wir es, wollten das. Ja, genau. Wir Und wollten das. Ich meine, haben wir, ja eben also von daher also na, um nach Norwegen zu fahren braucht man keinen Mut. Ja und jetzt wollte ich noch mal ausdrücklich sagen dass diese Community die uns da alle also ihr die ihr uns alle geschrieben habt und Kommentar geschrieben habt das hat uns sehr gefreut und wir bedanken uns dafür dass wir da so eine schöne so eine nette Community haben und haben uns auch bemüht deswegen die Filme zeitnah reinzubringen. Und das, die meisten Nachrichten haben uns ja dann noch in Norwegen äh, erwischt. Ja, also das, das ist sehr schön gewesen für uns. Eine tolle Erfahrung. Ja, mhm. gut. Dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich unsere Reiseerfahrung. So, um äh, zu sagen, was wir an Kilometer gefahren sind, gibt es die Zahl 8500. Ganz schön. Gell? <lacht> <lacht> ja, wir waren knapp oder ja, so um die fünfer Nein, insgesamt waren wir ja länger unterwegs, wenn man nämlich die Hinfahrt und die Rückfahrt auch noch mit berechnet. Ja, genau. <lacht> ja. Waren wir, nur, also wir waren knappe fünf Wochen in Norwegen oder in Skandinavien, muss man sagen, weil wir waren in Schweden auch zwischendurch und äh, insgesamt also von Heilbronner Land bis Nordkap und wieder zurück sind wir um die 8.500 Kilometer gefahren und das, wir haben immer auf freien Stellplätzen übernachtet und also auch einmal so am Waldrand oder so oder, äh, und dreimal kostenpflichtig und einmal auf dem Campingplatz das aber ja schon ganz Das am Haben Anfang wir ja gesagt. schon gesagt. Ja. ja, genau. Die Landschaft ist einmalig, also diese Fjorde in Norwegen. Wer sich unsere Videos anschaut hat, da haben wir ja ein paar Fjorde drinnen, also das ist eine, ein einmaliges Erlebnis mhm. und ich glaube, das muss jeder oder sollte jeder Wohnmobilist mal gesehen haben. Ja, viele von euch haben es ja sowieso schon gesehen. Ja, Die <lacht> ja aber mal richtig, nicht nur im Video. Ja, ja, genau. ja klar. Ja. Die Fahrtstrecken sind natürlich ziemlich heftig, auch weil man nur mit 80 Stundenkilometer unterwegs sein kann. Weil also wir, St weil wir ja über dreieinhalb Tonnen haben. Ja, und weil, weil ja viele Kurven da sind und ja klar Gibt also die Strecke zum Nordkap, die darf man nicht unterschätzen. Selbst von den Lofoten aus sind es, es ist es immer noch eine wahnsinnige Strecke. Wer das nicht unbedingt möchte, so wie wir, dass man mal an der Weltkugel ein Froh hat, der muss da nicht hochfahren. Also, es ist zwar einmalig, aber, aber es, es ist schon mühsam. Ja, aber das lohnt sich doch. Ja, es wir ist, es ist ja auch überhaupt landschaftlich wunderschön. Mhm. Also das geht jetzt nicht nur darum, dass man da an der Kugel steht, sondern die Landschaft da auch oben natürlich. ist ja auch ganz, ganz toll. Ja, es ist ganz toll. Schaut euch einfach nur mit das Video an äh, von äh, dem Nordkap. Das, äh, da, da haben wir ein paar Einflüge drinnen von der Landschaft. Also ich würde auch sagen, mir bereuen das Mitnichten, ja, aber wir, und zwar nicht nur wegen der Weltkugel, weil wir da stehen ja, wollen, sondern es ja. war auch interessant, mal in der nördlichsten Stadt Europas zu stehen, ja. Ja, nicht so nur, wir, sondern ja. allgemein die ganze ja. Gegend da oben ist ja wieder ganz anders als im Süden von Norwegen, es hm. ist ja. wunderschön. Mhm. Dann die Lofoten sind wunderschön, aber wenn man nicht wandert, wird es schwierig, denn Radtouren ist kaum ja. machbar. Ja, ja, eben apropos Rad. Also in den Städten, die wir ja angefahren haben, oder auch in der Stadt. Stavanger, Ja, ja genau, und, und überhaupt auch diese ganzen Fischerortschaften und alles, die sind ja alle mit dem Fahrrad. Wunderbar zu Also ist kein Problem, das geht wunderbar. Eben in den Großstädten, also größere Städte, es sind ja auch Radwege und alles, und die kleinere Ortschaften, da ist ja vom Verkehr her nicht ganz so problematisch. Auf der Strecke, da kann man natürlich nirgends fahren. Auf der Landstraße meinst du? Mhm. Ja, also jetzt. Da ja, ist es genau. schwierig. Also ja. Es gibt natürlich Radler, die das machen, die den Mut haben. Es, am Nordkap haben wir ja auch einige Radfahrer getroffen. Ja, genau. Da sind die Landstraßen und auch die Tunnel gefahren. Wobei ich sage, also das würden wir uns nicht getrauen. Nein, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Da ja, nehmen wir mal lieber unseren Gustl. Die, die <lacht> Lastwagen sind teilweise wieder ganz schön in den unterwegs, Ja, ja unterwegs. Ja. Im Tunnel, wenn man schlecht gesehen wird. Also ja, manche Tunnel sind ja auch für Radfahrer gesperrt gewesen. Ja. Die mussten dann wahrscheinlich einen Mordsumweg fahren. Keine Ahnung, wie die da denn ans Nordkap direkt kommen sind. Aber ja, man kann mit den Fahrrädern auf jeden Fall in Norwegen schon was anfangen. Ja. Zu mhm. den Lofoten wollte ich noch sagen. Also die Lofoten sind wunderschön. Ist klar, touristisch natürlich extrem äh, erschlossen. Ja. So viele Wohnmobile, wie man auf den Lofoten gesehen haben, haben wir glaube ich noch nie irgendwo nee, gesehen. Noch gar nie. Ja. Und das meiste sind Norweger und, und, Deutsche. und Deutsche gewesen, ja. <lacht> ja, also die zwei Personengruppen, die ja, ja, das, mögen ist das, die Lofoten. total, also ins Auge gestochen einfach. Ja, ja mhm. und, und die sind natürlich wunderbar, die Lofoten, das ist keine Frage, wenn man nicht wandert, Dann kann man es nur augenmäßig genießen, äh, ja. Wir haben es genossen und dann sind wir ja, weitergefahren, ja, war schön. ja. <lacht> Herrlich. Hm? Dann äh, die Übernachtungsplätze, das ist natürlich in Skandinavien ein Traum. Ja. Also vor allen Dingen in Schweden, muss ich sagen. Und auch Finnland, aber da waren wir ja nur kurz, da haben wir nur ja, eine ich, Nacht verbracht. Ja, in Schweden waren wir ja auch plus zwei Nächte, glaube ich, oder? Nee, da waren ja, okay, also. wir mehr Nächte. Wir haben sogar Stellplätze gehabt, mitten im weiteren in Schweden, also in Schweden waren wir vier Nächte, glaube ich. Ah ja, das kann sein, und äh, der, der, über Park von Neid haben wir die Plätze gefunden, ja, mitten, mitten im Wald. Und, und, so ja, das gesagt, so begeistert bist. Ja, das war wunderschön. Man fährt den <lacht> Wald rein und dann steht man auf einmal an einem See. Ja, kannst du, wie gesagt, mit Mücken kein Problem. Also das war wirklich super. Und können wir nur empfehlen. Ja. Mhm. Dann das Nordkap. Ja, das ist sehr weit, habe ich ja schon gesagt. Die Strecke ist nicht zu unterschätzen. Und der Stellplatz und der Tunnel zum Nordkap, das haben wir uns sagen, dass das früher der Tunnel sogar kostenpflichtig war. Das mhm. sind ja über 8 Kilometer, geht der Tunnel. Ja, ja. Und das ist also jetzt gerade ist. Im Moment, ja. also ist das kostenfrei. Ja, mhm. und auch äh, haben wir ja im Video alles gesagt. Also wer da nähere Infos haben will, schaut euch das Video an. Da ist eigentlich alles darüber gesagt. Ansonsten müssen wir nur sagen, dass die Norweger eigentlich rücksichtsvolle Autofahrer sind. 99 Prozent. Ja, es gibt es in jedem Land ja. mal, dass mal einer rüpelhaft ist. Ja. <lacht> nee, ja aber überhaupt, ganz Norwegen ist ein vollkommen sauberes Land. Ja. Da, da liegt nichts rum. Da kann man ja eben äh, im, im tiefsten Wald drin, da liegt kein Müll. Fahr mal bei uns irgendwo an den Waldrin. Da liegt doch überall schon Müll umeinander und so. Also, da liegt da in, in Norwegen finde ich höchstens mal Synchronen. <lacht> Nein, da ist alles sauber und, und es gibt da auch über diese ähm, Grillstelle und überall. Und da ja. gibt es riesengroße Müllbehälter zum Teil, also das ganz, ganz toll. Ich also bin ganz begeistert ja. von Norwegen also. und wie die auf diese Freizeit Aktivitäten eingehen. eingehen. Also die leben das selber vermutlich sehr, hier im Wald irgendwo zu, zu sein. Ja, wie gesagt, wenn man im Wald reinfährt, teilweise ein Kilometer und dann kommt man dann schön am Ufer vom See und da darf man stehen. Ja, Also es mhm. ist zwar kein Wohnmobilschild, aber es ist alles erlaubt. Und dann sind da sogar so Grillstellen und ja, genau, und, und Tische. Und, also, Aber alles Pico Bello, ja, sauber. Schon, schon, und das ist echt, echt ganz toll. Ja, muss man mhm. wirklich sagen. Also ja. das, das haben wir genossen. Ja. Im mhm. Groß und Ganzen haben wir unsere Reise so und so sehr genossen. Es war schon langer Wunsch, dass wir nach Norwegen fahren. Und das war absolut eine Bereicherung in unserem Leben. Auf jeden Fall und wir können es eigentlich jedem Wohnhoffahrer nur empfehlen. Jawohl und vom Reisezeitpunkt, das war okay für uns. Mhm. Wir wollten Nordlichter sehen, haben wir keine gesehen. Haben wir leider keine gesehen, ja. ja. Aber, aber es gibt es gab schon welche, nur bei uns war immer der Himmel bedeckt. Mhm. Und da gibt es auch eine App dafür, für Polarlichter. Die hat auch ein paar Mal angeschlagen und dann war der Himmel bedeckt und da haben wir nichts gesehen. Da haben wir Pech gehabt, wir haben auch keinen Elch gesehen. Oh Rentiere haben wir gesehen. Mhm. ja. Und im Großen und Ganzen, wir waren am Nordkap und das wollten ja, wir unbedingt. Ja, aber ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir in ein skandinavisches Land reisen. Genau, wir können ja mhm. jederzeit wieder rüberfahren. Ja, genau. Aber das Nordkap haben wir gemacht mhm. und ich glaube nicht, dass ich ein zweites Mal hochfahre. Aber, okay, aber es gibt ja noch andere skandinavische Länder, die ja, auch genau. sehr schön sein sollen. Und das werden wir uns bestimmt auch noch anschauen. Genau, weil Polarlichter bleibt noch ein Wunsch, den wir haben. Ja, und da soll es auch Elche geben ja. in den anderen Ländern. So, jetzt sind wir fertig. Ich denke, ja, also wir sagen nochmal auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr uns begleitet habt, ja. dass ihr so nette Kommentare uns gegeben habt und so viele Däumchen. <lacht> das ist also echt toll und ja, das war's dann. Und ja, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann... Schreibt es einfach in die Kommentare rein und... Ja, das mit Gras, wie, wie das mit Gras gelöst wird, für alle, die schon mal in Norwegen waren, das würde mich noch interessieren. Und ansonsten, Ach ja, und in Schweden, da haben wir festgestellt, braucht man andere Adapter, um Wasser zu zapfen. Ja. <lacht> Leben geht weiter oder auch unsere Wohnmobilreisen gehen weiter, mhm. wohin das erfahrt er demnächst. Jetzt sind wir erstmal wieder in Deutschland und kommen wieder unseren Verpflichtungen nach ja. und dann geht das Leben wieder weiter. Das dann geht es leben, das Reiseleben geht dann wieder weiter. Ja, Verpflichtungsleben ist nicht so angenehm. <lacht> ja, klar, wir planen schon die nächste Tour, aber eben erstmal planen, überlegen und mal schauen, wie es alles so weitergeht. Genau, in dem Sinne, vielen Dank für alles und macht's gut, bleibt gesund. Ja, genau. Bis zur nächsten ganz Reise, wichtig, dann sehen wir uns wieder. Ganz wichtig, bleibt gesund, denn sonst sind die ganzen Reisepläne für die Katz. Also, tschüss. Ciao.